Online spielst du Book of Ra auf 5 Walzen mit bis zu 10 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes und die Anzahl der Gewinnlinien. Bei Stargames kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochspielen, rot oder schwarz. Klick jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com.